Europa hat uns Frieden, Freiheit und Wohlstand gebracht. Wir können heute frei ins Ausland reisen, arbeiten, studieren, neuerdings auch telefonieren und das häufig sogar mit der gleichen Währung. Das gibt es nicht für umsonst, sondern das gibt es, weil wir zusammenarbeiten in Europa und genau das sollten wir uns erhalten. Deswegen gehen Sie bitte zur Wahl am 26. Mai und wählen Sie demokratische Parteien, denn der Brexit hat gezeigt, wir sollten es nicht den Populisten unterlassen. Es ist unser Europa, es ist unsere Zukunft. Ja. Ja, warum sollte man wählen gehen? Auf jeden Fall die Stimme nutzen, Europa gestalten, Chancen wiedersehen und den Populisten keinen Raum lassen.